Guten Morgen! Als ich vor einigen Jahren für einige Jahre Gemeindefahrerin in Berlin-Spandau war, gab es ein spezielles Weihnachtsfest. Speziell deshalb wir hatten wir immer ein tolles Programm mit Chor, Orchester, Krippenspiele und so weiter. Viel Gesang, volle Gottesdienste. Aber das Spezielle daran war, dass ich entschieden hatte, zusammen mit meinem Kantor, dass wir das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht diesmal weglassen. Und zwar in allen Gottesdiensten, über das ganze Fest. Es waren insgesamt fünf. So haben wir es gemacht, aber schon nach der Messe um 23 Uhr in der Heiligen Nacht kriegte ich die ersten Reaktionen. Frau Pfarrerin, das war doch kein Weihnachten. Ein Weihnachtsgottesdienst, ohne dass die volle Kirche singt, Stille Nacht, Heilige Nacht, das ist kein Weihnachten. Es war alles schön und gut. Nein, ohne dieses Lied über das Kind an der Krippe, über das Oh, wie lacht. Nein, das ist kein Weihnachten. Ja, wie soll das dann dieses Weihnacht wohl werden? Da können wir die Lieder in unseren Herzen singen, in den Gottesdienst Masken tragen. Und es dürfen nur 50, 70 oder so Menschen hinein, pro Gottesdienst. Die Gottesdienste werden kürzer. Aber es gibt etwas Spezielles natürlich angesichts dieser Lage. Und das, darauf möchte ich Sie aufmerksam machen und Sie einladen, es zu nutzen. Es ist ein einmaliges Angebot. Die Kirchen werden zwischendurch offen sein. Viele, wenn nicht alle sogar. Und da haben Sie die Gelegenheit, gehen Sie allein in die Krippe, in die Kirche, gehen Sie vor zum Altar, dort wo die Krippe aufgebaut ist, schauen Sie das Kind an, den menschgewordenen Gottessohn und singen ihm doch einfach in Ihrem Herzen ein Geburtstagständchen. Wenn kein anderer da ist, können Sie die Maske abnehmen und es laut singen, aber nur, wenn weit und breit niemand ist. Singen Sie ihm zum Beispiel... Mein Lieblingsweihnachtslied. Ich stehe an deiner Krippen hier, O Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn. Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohlgefallen. Ich wünsche Ihnen eine frohe Weihnacht.